Ja, also ich freue mich auf den Tech Summit, einfach, wenn man da den aktuellen Stand der Forschung und der Wissenschaft mitbekommt und natürlich auch, wenn man da die alten Bekannten und Gesichter wieder sieht. Ja, Ich möchte die Möglichkeit nutzen, äh, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen. Um aus meinem Fachbereich Studenten aus ganz Deutschland zu treffen. Ich möchte die Möglichkeit auf dem Tech Summit in Berlin nutzen, Experten aus meinem eigenen Fachgebiet zu treffen, sich auszutauschen, sodass ich mich dadurch fachlich weiterentwickeln kann.